Mein Name ist Sabrina, ich bin 27 Jahre alt und äh, wohne seit zwei Jahren in Berlin und studiere hier an der TU Berlin berufliches Lehramt in den Fächern Ernährung und Chemie. Ähm, Chemie studiere ich an der FU Berlin. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung nach dem Abitur zur Chemielaborantin gemacht in Braunschweig und ähm, nach diesen dreieinhalb Jahren noch zweieinhalb Jahre in meinem Beruf gearbeitet wo ich dann auch noch einen Ausbilderschein gemacht habe und aktiv an der Ausbildung junger Chemielaboranten mitgewirkt habe. Warum hast du dich dann entschieden, Lehrerin zu werden? Genau aus dem Grund meiner zweieinhalbjährigen Arbeitszeit, weil ich halt aktiv an dieser Chemielaborantenausbildung mitwirken konnte. Ich habe festgestellt, es macht mir halt viel Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten und ja, die in ihrem beruflichen Werdegang zu unterstützen und wollte das dann eigentlich 100 machen hatte aber während meiner Arbeit nicht die Möglichkeit, das halt Vollzeit zu machen und habe deshalb gesagt, okay, ich möchte gerne an die Berufsschule und äh, junge Menschen dabei unterstützen, ja, ihren Weg zu finden. Es, an Berufsschulen sind ja nicht nur oder ähm, also Auszubildende in der dualen Ausbildung, sondern auch Leute, die vielleicht ihren Schulabschluss nachmachen oder erstmal ihren beruflichen Weg finden müssen. Und, ja, und mir ist es wichtig, den Leuten dabei zu helfen und denen was beizubringen. Welche Erwartungen hattest du an das Studium? Meine Erwartungen waren, gerade weil ich Ernährung als Erstfach habe und ja gar nicht aus dem Gastgewerbesektor komme, dass ich halt viel über Ernährungslehre und Lebensmittelwissenschaften lerne und auch nochmal die Grundlagen beigebracht bekomme, weil meine Schule halt schon sechs Jahre her war, sowas wie Mathe, Chemie, Physik, um halt diese Sachen, diese fachlichen Sachen alle zu lernen. Und das hat sich eigentlich voll erfüllt. Welche Schwierigkeiten hattest du am Anfang des Studiums und wie hast du sie gemeistert? Am Anfang fand ich es ganz schlimm, irgendwelche Orte oder Räume zu finden, weil die Uni ist halt ein großer Ort, eine große Institution. Und da ist man erstmal erschlagen davon, wie viele Gebäude es eigentlich gibt. Wo findet man als Studierender Hilfe bei Fragen zum Studium? Im Hauptgebäude gibt es eine allgemeine Studienberatung und für Lehrämter ist hier im Gebäude in der Marschstraße die School of Education. Und darin integriert ist auch ähm, eine studentische Studienberatung, die man immer fragen kann, wenn man irgendwelche Probleme als Lehramtsstudierende oder Lernstudierende hat. Wie sieht dein Studienalltag in diesem Semester aus? Ich habe gerade vier Seminare, weil ich bin jetzt im ersten Mastersemester. Ähm, nach dem Bachelor, der sehr fachwissenschaftlich belastet ist, geht es im Master mehr um diese Erziehungswissenschaften, Pädagogik und Didaktik und da hat man halt viele Seminare, die man als Studierender aktiv mitgestaltet. Ich arbeite aber auch nebenbei noch an der Uni und der dritte wichtige, für mich sehr wichtige Punkt ist, dass ich mich halt mit Mitstudierenden treffe, mit Freunden, die ich in der Uni kennengelernt habe, mit denen diese Seminare vor- und nachbereite, aber auch ja, meine Freizeit auslebe, um ein bisschen wieder Kraft zu tanken fürs Studium, halt zum Sport mal zu gehen oder abends mal wegzugehen, Kaffee trinken zu gehen. Das ist genauso wichtig, um halt für die Uni wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Was wirst du nach deinem Abschluss machen? Ich möchte auf jeden Fall als lehrende Person danach arbeiten. Ich weiß aber noch nicht genau, ob es jetzt im Gastgewerbe ist oder ob ich Chemielaboranten mit ausbilden möchte.